Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Poppy Playtime. Ich Sau hat darauf gewartet und hier kommt es endlich. Der zweite Teil von Pl Play Plime. Poppy Playtime. Im letzten Mal, habt ihr doch sicher gesehen, haben wir da irgendwie das Zeug miteinander verbunden. Und jetzt äh, ist es aber so, dass unser geliebter Hoogie Wuggy wo mal hier gestanden ist. Da steht sogar Hugi Wugi von 1984. Der ist mal da gestanden. Auf diesem Podest hier. Aber wie es der Zufall will, musste ich jetzt abhauen. Und wir, ja, ich denke, wir gehen jetzt hier. Nach meines Wissens muss ich da oben, das ist, glaube ich, in der letzten Folge, haben wir das auch schon gemacht. Ich habe das jetzt als Zeit gespielt. Genau sehe dort vorne seine Hand schon. Ja, dort, dort ist seine Hand. So, da das haben wir das letzte Mal abgestellt, wer sich noch mögen erinnern. Ja. Da ist immer noch der Stairway to hell. Hm. Ich hatte eine riesige Angst rein zu gehen und jetzt machen wir es einfach. So, jetzt, jetzt kommt dramatische Musik. Genau da, ja. Counter, Counter, 3, 2, 1, jetzt gehen wir rein. Einfach durch, komm! Ah! Ah! Hopp, zack, weiter! Jetzt rückschwögen, lauf! Oh Gott! Wir haben es wirklich durchgeschafft. Oh Gott! Ich, ich weiß nicht, wahnsinnig gerade Angst gehabt, aber ich hatte doch ein, Flau, ein flausiges Gefühl. Hatte. Okay, der unten. Jetzt geht es weiter, Dort unten geht es durch. Ähm, ja, gehen wir auf mal da rauf. Ähm, ja, schreibt gerne wieder mal etwas in Kommentar ich weiss, dass sowieso kein Kommentar bekommen wird, aber... Irgendetwas kann ja nicht schaden, ihr wisst es ja. Ich versuche es ich versuch's weiterhin, bis irgendjemand irgendetwas in den Kommentaren schreibt. So, ähm, was müssen mir jetzt tun? Ich habe hier irgendetwas aufgenommen. Dann gehen wir mal da runter. Oh Gott, das ist halt schon extrem creepy, das Spiel. Da haben wir noch das zweite teile. Ich weiß zwar nicht, für was, für was die Teile sind. Aber. Ja, da oben habe ich nochmals mal so etwas gesehen. Irgendwo. Da, genau. Nochmal.. So. Und hier oben sind ja vier so ständig. Das heisst, wir brauchen noch eine Vier zweit hier hinten, ist perfekt. So, jetzt haben wir vier von denen. Was müssen wir jetzt machen? Komm, Wuggy, hilf mir auf die Sprünge. Hä? Okay. Ich kann es blöds da rauf kommen. Wie komme ich da rauf? Was war das es äh, so irgendwo einen Durchgang oder so. Ah! Eben, ihr wisst es, ich bin eigentlich ein relativ grosser horror -Niete. Inzwischen ist es aber besser geworden. Also, ich habe Phasmophobia und eben Doppi Playtime schon mit weniger Problemen spielen. Jetzt ist da etwas aufgegangen. Ich muss ich mit E das so rein Oh Gott. Oh Gott. Was habe ich jetzt hier gemacht? Der greift das dort vorne. Ja. Und bringt es zu mir. Perfekt. Ey wir haben die zweite Hand. Ui! Ähm. Ja. Jetzt wollen wir hier das machen. Das Ziel von heute ist eigentlich auch wieder so einen Cut zu machen. Ich habe gedacht, ja, wenn wir letztes Mal schon einen Cut gemacht haben, wollen wir diesmal doch auch einen Cut, oder? Okay, ich geb's zu. eigentlich ist es hauptsächlich, dass nicht. Ich nicht groß schneiden. <lacht> so. Dann machen wir es so. Und so. <lacht> so, und wir gehen hier rein, ja. Schreibe dann in den ob ich das weitermachen soll, wenn ich jetzt denke, machen wir doch lieber das, das geht es oi. Hm. Weil mit uns lässt es Zeit ein bisschen. Ich muss erst Zeit ein langweilig, nur GTA-Holz Wegen dem Deswegen ich gedacht, kann ja auch mal etwas anderes sein. Ich verchecke nicht, was wir hier machen müssen. Oi, oi, oi! Also, geht es jetzt auf, so wie Sie es uns sehen? Okay. Ich könnte ein bisschen bedanken, dass das dass jetzt ich zufälligerweise werden könnte über, über, über das Zeug überlaufen könnte. Lauf. Es wird immer gruseliger. Ich habe mich doch gemeint, ob das Spiel nicht als Horrorspiel ausgeschrieben Oder? Ich habe gemeint, eben auf Steam ist ja das Spiel irgendwie aus Indien oder weiß doch auch nicht was. So, Was haben wir denn da? Also, make a friend. Wir müssen einen Freund machen. Gut nicht. Also. Was müssen wir hier machen? Wenn wir müssen hier zuerst etwas aktivieren. Hier geht der steigen auf, ich hätte gesagt, gehen wir einfach mal da rauf. So. Ich meine, wo. Irgendwie müssen wir ja die ganze Maschine hier aktivieren. Weiß du, ich ja nicht, können, nicht können ziehen, so, Es ist nicht passiert. Wegen dem nehme ich mal schwer an. Ist auch nicht. Ah, wir sind auf dem richtigen Weg, so wie ich es gesehen. Okay, was zum? Ah, so. Also, mit mir, mit mir ah. oh, dann, ich müssen wir, müssen wir ist ja. Ah! ist ja. Das ist ja. Das ist Dann müssen wir das hier da durchziehen. Dann müssen wir die auch wieder wegnehmen. Wir für, äh? Dann müssen hier führen. Haben wir hier beide drin? Ich bin am Stromteil. So. Ja, jetzt ist etwas passiert. Es geht so ein Strom da. Äh! Dort unten hat es aufgehört. Oh, Scheiße. Ah, du bekommst Schaden! Das habe ich gar nicht gewusst, Alter. Dass du Schaden bekommst. Ah, jetzt kann ich eh drücken. Hallo! Oh. Ah Gott! Alter, ah, bin ich jetzt verschrocken. Haha. Ich kann mich doch keine vorwarnen oder so. Das ist jetzt hier vorne die Augen vor allem aufgegangen. Hm. Aber richtig komisch. So. Ah, schau, jetzt, jetzt leuchten die Teile. So, jetzt nehmen wir auf mal. Ich weiß auch nicht. Jetzt gehen wir mal durch. An. Okay. Make a friend, das heisst, ich mache jetzt durch Jamie. Siehst du, er ist ganz weiss hier. Hm. Ja. Was ist da? Okay. Die gehen jetzt rein in hier tolle Maschinen. Was passiert euch in dieser tollen Maschine? Komm. Scharkmotor, okay. Ich will es wissen. <lacht> ich will es wissen, dass die Maschine holen kann. Okay. Und in die nächste Maschine. Was wird auch in diesem höllenteil passieren, wo natürlich so nett ist, wo jedes Kind damit spielen will? Oh Gott. Okay, es ist zusammengesetzt worden. Was passiert auch in diesem hochinteressanten Alien? Was ist da passiert? Ich ist nicht ganz begriffen. Aber jetzt haben wir ein fertiges Kätzchen mit ha Hasenohren. Ja. Hey. So. Jetzt haben wir das zu uns genommen. Da ist sonst nichts mehr, oder? Das können wir nicht machen? Nein, ich glaube nicht. Was haben wir hier? Okay. Ah, muss ich das da rein? Tun? Ja. Ja. Ist richtig. Ähm, okay. Mal schauen, wie lange jetzt die Aufnahme schon läuft. Unglaubliche zwölf Minuten. So, liebe Leute, da ihr wisst, was hier passiert und da ich weiß was hier passieren wird, können wir hier eigentlich direkt abstellen. <lacht> ähm, das heisst, beim nächsten Mal wird es sehr spannend. Ich habe so eine Vermutung, dass wir dann im wieder mal werden. über den Weg laufen, sage ich, sag ich jetzt einmal blöd gesagt. Lernt unbedingt ein Like da wenn euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ja, ähm, hebe den geilen, ganz, nein, nicht den geile, ganz den schönen. Warte mal, diesmal einen schönen. Hebe einen schönen oben. Oder einen schönen Tag, wenn ihr das Video anschaut. Und dann, äh, jetzt kommt das intro <lacht>